Liebe Luzernerinnen und Luzerner, die letzte Session meiner ersten Legislatur war sicher die intensivste, in der ich den Kanton Luzern im Ständerat vertreten durfte. Und die wichtigste und sicher auch die, die mich am meisten zufrieden gemacht hat. Zufrieden, weil wir im Ständerat es geschafft haben, der Klimapolitik eine wirklich neue Richtung zu geben die uns auch international wieder glaubwürdig machen, Mit dem neuen CO2-Gesetz möchten wir einen wichtigen Schritt, Pariser Klimaziele zu erreichen. Und natürlich höre ich auch sehr viel Kritik. Wir hätten einfach neue Verbote und neue Steuern beschlossen. Aber das stimmt so nicht. Lenkungsabgaben sind nämlich keine Steuern, sondern Abgaben, die das Verhalten beeinflussen soll und sehen wir doch ganz ehrlich ohne eine gewissenste Lenkungswirkung ändert sich in unserem Land nüt und die Abgaben die kommen mit den Leuten also den Schweizerinnen und Schweizer wieder zut Gut direkt und indirekt und wenn wir bei direkt bleiben Beispiel dann meine ich wenn eine Familie ein im Jahr im Ferien fliegen kommt sie über Krankenkassen wieder mehr zurück über weder dass sie für die Ticketabgabe hat müssen zahlen Und indirekt, in dem das Geld aus dem neu geschaffenen Klimafonds für Gebäudesanierungen jetzt bezogen werden Und da gibt es ein Potenzial Und wenn wir schon bei der Energie und dem Klima sind, dann ich noch auf zwei Vorstöße hinweisen, die der Bundesrat positiv aufgenommen hat. Da ist einerseits meine Motion, also eine Gesetzesänderung, die ich verlangt habe, dass sich der Überbrückungskredit für die Finanzierung von alternativen Energieanlagen kurzfristig verschulden darf verschulden Und weil er das heute nicht darf, können also zahlreiche Projekte nicht realisiert werden und das soll sich dank meiner geforderten Gesetzesänderung ändern. Das sieht der Bundesrat auch so, sehr zu meiner Freude. Eine weitere Gesetzesänderung gehört auch im Bereich der Nachhaltigkeit, geht aber in eine ganz andere Richtung. Wir wissen alle, dass der Straßenfonds über die Benzinabgabe finanziert wird. und Das heisst, wer elektrisch fahren, der Fahrt heute gratis und zahlt also nichts an unsere Verkehrsinfrastruktur. Und das muss sich nicht heute auf morgen, sondern in einer mittelfristigen Zeit neu lösen. Und das meint auch der Bundesrat und er will eine für die Zukunft vornehmen. Mit dem 16. Kurzbericht geht meine erste Legislatur- und Ständerat zu Ende. Es war eine höchst spannende und bereichernde Zeit gewesen und ich durfte auch sehr viel lernen. Gerne setze ich die Interessen von unserem wunderschönen Kanton Luzern und unserem tollen Land auch in den nächsten Amtsperioden um. Und darum würde es mich unheimlich freuen, wenn ich am 20. Oktober wieder ihr Vertrauen würde bekommen, wenn sie mich auf einem Stimmzettel, wenn es um einen Ständerat geht, würde aufschreiben und somit berücksichtigen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Stimme und Ihre Unterstützung, die ich in den letzten vier Jahren immer und immer wieder habe erfahren Und ich wünsche Ihnen jetzt einen ganz schönen Herbst.